An Spiegeln fasziniert mich, dass sich die eigene Größe nahezu beliebig justieren lässt. Wer sich lieber ein wenig kleiner sehen will, tritt zurück und wer sich direkt in die Augen schauen möchte, kann das auch tun. Diese Wirkweise beim Spiegel ist genau umgekehrt, wenn es um die Angst geht. Da scheinen wir dieses Wirkprinzip des Spiegels sehenden Auges zu vergessen. Denn die Angst wird größer, je weiter wir entfernt sind. Und je näher wir uns einer Aufgabe, die uns Angst macht, widmen, uns mit ihr auseinandersetzen, desto kleiner wird sie. Ein Mensch, vor dem wir Angst haben, der wird sich die Angst verlieren, wenn wir ihn einladen und uns mit ihm unterhalten. Diese Wirkweise der Angst hat Michael Ende in seinem Buch »Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer« in ein wunderbares Bild gesetzt. Denn die beiden begegnen dem Scheinriesen Turtur. Er ist nur zum Schein ein Riese. Bei ihm wirken die Naturgesetze umgekehrt. Er wird nicht größer, wenn man sich ihm jemand annähert, sondern immer kleiner. Und aus der Ferne scheint er ein Riese zu sein. So ist es auch bei der Angst, auch sie ist ein Scheinriese aus der Ferne betrachtet groß. Je genauer wir an sie herangehen, desto kleiner wird sie als Jim und Lukas den Mut aufbringen, sich dem Scheinriesen Turtur zu nähern und ihm dann Augen in Auge gegenüberstehen, begegnen sie einem sehr einsamen Männlein. Denn jeder hat Angst, sich mit ihm zu befassen und alle fliehen vor ihm. Daraufhin nimmt sich Jim Knopf vor, nie wieder vor irgendetwas oder irgendwem Angst zu haben, bevor er ihn oder es nicht aus der Nähe betrachtet hätte. Also ran an die Angst, sie ist viel kleiner, als sie scheint. Dann wird es so sein, wie die Bibel verspricht, die früheren Ängste sind vergessen und aus meinen Augen verschwunden.